Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit dem Thomas Compagno und der Andrea Meyer. Heute gehen wir zu den Jörisee fischen. Wenn ihr sehen wollt, wie es Anfänger machen, dann müssen wir Film schauen. Lohnt sich. <lacht> Thomas, den Nebel haben wir aber nicht bestellt. Nein, der fiziert sich hoffentlich. Was machen wir? Ich gehe mal blasen, dann schauen wir, was passiert. <lacht> okay. Hier muss er aber kräftig blasen. Und doch ist es relativ schnell freundlich geworden, aber nur für kurze Zeit. So dicker Nebel in einer Grölllandschaft ist einerseits etwas sehr Eindrückliches, aber auch etwas unheimlich. Thomas in macht die Steillandschaft richtig kreativ. Hey. Bis wir auf dem Grat sind, überwinden wir 600 Höhenmeter. Der letzte Aufstieg ist recht steil. Da braucht's einmal beide Hände zum Abstützen. Oben ankommen, zeigt sich uns eine fantastische Mondlandschaft mit der ersten See. Hier oben wächst fast nichts mehr. Für Tischlein hingegen ist das Klima genau richtig. Stolz und fast ein bisschen eigenwillig bettet sie sich in die Landschaft ein, umgeben von Gletscherwasser, wo sich den Weg ins Jürental besucht. Die vielen Steine machen übrigens nicht nur der Thomas kreativ. Bald künstelt es auch mich in den Finger. Thomas, unglaublich. Jeder Wanderer, der hier vorbeigeht, lädt einen Stein drauf. Und du leistest jetzt den 502., würde ich schätzen. Der 504. hast du verzählt? erzählt? 504. Also geschätzt Zähle. Geschätzt? aber <lacht> man könnte gerne zählen. Du musst einfach bis morgen Abend bleiben. So lange geht es sicher. Klar, wenn wir schon mal da oben sind, wollen wir natürlich auch einen ausgesuchten Stein aufs immer größer werdende Beigelein legen und ein Zeichen setzen. Man weiß ja nie, wenn man das nächste Mal hier kommt. Und plötzlich sticht in dieser kargen Landschaft ein türkisblauer Punkt heraus. Es ist der erste Jörisee von insgesamt fünf und gleichzeitig der schönste. Offenbar weiss man den Luxus auch unter den Kühen zu schätzen. Hier oben wird das Kuhleben noch richtig genossen. Am liebsten gestreckt auf allen Firmen. Währenddessen wärmen sich die frisch und schauen zu. Am anderen Ende hoffen zwei Hobbyfischer auf ihr Glück. Hier oben gibt es amerikanische Seeseibling und Bachforellen. Pascal ist hier oben öfters zusammen mit seinem Freund Andres und es geht nicht lange, bis etwas an seiner Angel zappelt, der aber auch gerade wieder freigelassen wird. Da fahre noch einen. Das Fischen allein ist es auch nicht, was die beiden hier raufzieht. Auch die von dieser Seen fasziniert sie. Wir haben fünf Seen hier oben mit fünf verschiedenen Farben: Milchglas, Türkis, Dunkelblau, Hellblau, alles Mögliche. Woher kommt das? Also es kommt vom Gletscher, vom Das Wasser läuft durch Steine, nimmt den Dreck mit und das und dann dort das dementsprechend sehr färben. Ich muss sagen, dass die verschiedenen Jahreszeiten dann auch die Seen sehr wieder Also die haben dann auch andere Farben. Jetzt könnt ihr da oben fischen. Andres, ähm, warum lohnt sich das für euch? Ja, erstens ist, wenn man hier rein schaut, eine einmalige Umgebung. Und dann ist es zum Teil fast leichter auch zum fahren, aber das ist ja der Verdienst, wenn man da zweieinhalb Stunden aufläuft. Das erste Mal einen Angel in der Hand und prompt geht's schief. das, das erste Mal? <lacht> ja. ja. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Das wird nichts mehr heute, aber es wartet noch genug andere Abenteuer auf uns. Zum Beispiel die Wullblumenpracht. Schaut man sich so eine näher an, erinnert sie einem fast an eine Haarperücke. Wie echtes Haar sieht das aus. Ich geniesse einen letzten Blick auf die Jürisee von einem milchgrünen Gletscherwasser über ein beeindruckendes Tiefblau. Auf uns wartet noch ein richtig steiler Aufstieg mit einer Seilpassage. Für mich ist das Premiere und ich hoffe heimlich, dass ich das schaffe. Aber zuerst überrascht mich Thomas noch mit einer unplannten show -Einlage. Irgendwie haben die Kühe ein heimliches Herz geschlossen. Wie wenn er der Alp wäre, laufen sie ihm alle hinterher. <lacht> ich meine, machst, du, machst du hier den Alpaufzug, oder was? Ein heimliches Kilo Heu im Rucksack. Und sogar andere Wanderer wundern sich. Ja, Ich würde meinen, das sei jetzt die Alpabfahrt. Ich glaube yeah. auch, ja. Wir mir <lacht> hey, wieder heilen. Da geht es dann irgendwann drauf. Ich bin froh, wenn ich rechts abbüge und die ersten Steinbrücken kommen Da endet dann auch das Abenteuer der Kühe. Kaum ausgetaucht, geht der Puls gerade noch einmal hoch. Jetzt kommt nämlich die Seilpassage. Da muss ich jetzt durch. Der Thomas macht es einmal vor. Ich hinein. Augen zu und durch. Konzentriert und Schritt für Schritt schaffe ich es hoch. Eigentlich gar nicht so schlimm, nur umdrehen und nachschauen ist jetzt nicht zulässig. So Thomas, ich merke Fall schon, dass ich die drin bin. Es ist mir jetzt gerade ein bisschen geschmaut worden, äh, der Haken am Seil. ich war jetzt gerade ein bisschen leid. ich gebe zu. Hast du mir eine Zeit Hast Du hast ein Seil gehabt um die <lacht> Wenigstens, ja. Und du hast mich motiviert. Also, man kann das schaffen, ähm, mit viel Konzentration Das braucht es. Ja. Ist man einmal oben, wird man einmal mit einem prächtigen Ausblick belohnt. Und alles, was nachher kommt, ist ein Genuss. Eine solche Steillandschaft hat auch etwas Beruhigendes, denke ich. Und dem Thomas geht es ganz ähnlich. Von Weitem hört man schon die ersten Töpfe auf der frielo Und langsam zieht es auch wieder zu. Die ersten Wolken tauchen auf. Wir spüren unsere Beine und freuen uns, dass wir am Ziel sind.